Ich bin hier, weil Ecomi oder auch gerade Kundenbewertung äh, für uns eine, eine sehr wichtige Sache sind. Wir wollen unsere Kunden zufriedenstellen. Aus äh, Kundenbewertung können wir lernen und das ist für uns ein tolles Projekt. Ja, wir haben super Stimmung, also sehr locker gehalten. Die Location ist natürlich äh, echt cool, muss man sagen. Ne? Also mit dem Außenbereich wirklich schön gemacht. Ja. ist natürlich immer super, dann, äh, da auch die Kontakte zu knüpfen. Ja.